Lärmlieber, liebe Afrika, Lärmlieber, liebe Afrika. Ich Lärmlieber, Lärmlieber, Lärmlieber, Lärmlieber, Lärmlieber, Lärmlieber, Wir sind heute hier, um auf die Rassismus zum einen aufmerksam zu machen, um auf die brutale Ermordung von George Floyd und auch Christi Schwundeck aufmerksam zu machen. Heute jährt sich der Todestag von George Floyd und Christi Schwundeck vor zehn Jahren verstorben. Sie sind verstorben, weil unser System inneren rassistisch ist für unsere eigenen Wahlen und, und ging am frühen Morgen des 19. Mai 2012 zum Jobcenter Gallus, um ihr Arbeitslosengeld einzufordern. Das war ihr gutes Recht, denn ihr Antrag war vom schnellen Jobcenter bewilligt worden. Das Jobcenter und die Security-Dienst versuchten stattdessen, ihre Kunden gewaltsam aus dem Jobcenter zu schmeißen und holten die Polizei dazu. Hier! Hier ein paar Meter von hier, 200 Meter von hier wurde Christi schon von der Polizei ermordet, hier in Gallos in Frankfurt vor 10 Jahren. Er wurde von einer Entfernung von zwei Metern erschossen. Das ist das Bild, das die Polizei in Frankfurt prägt, die kontinuierlich auf Migranten einschlägt, die kontinuierlich Migranten kontrolliert und stört und die einfach nur friedlich leben möchten. <lacht> Deutsch Floyd musste zwar von uns gehen, aber die Familie konnte im Endeffekt mit der Verurteilung haben. haben sie quasi gewonnen haben. Sie, sie haben gefordert, dass Derek Schaubin verurteilt wird und sie haben Gerechtigkeit im Endeffekt bekommen. Und dafür haben wir Druck ausgeübt. Ja, dafür sind wir letztes Jahr mit 20.000 Leuten durch Frankfurt gelaufen, um über strukturellen Rassismus zu sprechen und um über Polizeigewalt zu sprechen. Und im Endeffekt konnte somit äh, dieser Fall aufrecht, also die Thematik aufrechterhalten werden. Somit wurde das Licht darauf gerückt äh, und im Endeffekt wurde Derek Chauvin inhaftiert. Und bestimmt ist es kein Rückschritt, dass das passiert ist, aber wir können es auch nicht als den größten Progress überhaupt feiern, weil sie einen Bullen geopfert haben, um das ganze System am Leben zu erhalten. Was ist. Man muss verstehen, dass äh, durch den Kolonialismus äh, sich Rassismus äh, bzw. durch Kapitalismus äh, der Kolonialismus zum einen entstanden ist und sich daraus Rassismus herausbilden konnte. Bevor Kolonialmächte Afrika nach ihrem Belieben aufteilten, gab es keine Grenzen. Europa und USA zerschlagen seit ihren Gründungszeiten emanzipatorische Bewegungen. Für afrikanische Führer, die sich mutig gegen die nicht enden wollenden imperialistischen Tendenzen der ehemaligen Kolonialmächte stellten, wurde dies in der Regel mit dem Tod beantwortet. Durch die Ausbildung des globalen Südens wurde eine komplett andere Narrative geprägt. Schwarze Menschen wurden demonisiert. wir wurden als Ware angesehen. Und seitdem existiert dieser weiße Suprematismus, also die Idee, dass weiße Menschen anderen Rassen überlegen seien. Der Westen tötete Marcus Garvey, Patrice Lumbumba, Huipi Newton, Fred Hampton, Thomas Sankara, Amikla Capra, Che Guevara, Malcolm X, MLK, Muammar Gaddafi, vertrieben Kwama Nukwame und Azata Shakur und inhaftierten Doruba bin Bahad, Mumia Jamal und viele weitere. Der Neokolonialismus ist immer noch eine Thematik. Unsere Brüder und Schwestern in Afrika werden immer noch ausgebeutet. Diejenigen, die der Westen als Feinde der Demokratie porträtiert, sind in Wahrheit Helden. Und dass in Frankfurt zum Beispiel überall Statuen von Bismarck stehen, ist einfach nur verletzend. Weil wir wissen, dass durch ihn erst ähm, der Kongo-Kongress initiiert worden ist und Afrika quasi wie ein Spiel aufgeteilt worden ist, vehement einfach Grenzen gezogen wurden. Ähm, und wir dann dadurch geteilt worden sind und wir dadurch ausgebeutet worden sind und das immer noch äh, vor sich geht. Und ja. Diejenigen, die sich verhemmt gegen ausbeuterische, kapitalistische und neoliberale Politik wehren, um eine egalitäre Gesellschaft zu schaffen, in der schwarze Menschen selbst organisiert, selbstbestimmt und selbstbewusst sind, sind in Wahrheit Helden. Yeah. Cause we ain't gonna stop. Till our people are free We ain't gonna stop Till our people are free We ain't gonna